Unsere Experten beantworten gerne ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Kondensatoren sind eines der kurzlebigsten Elemente auf Motorboards, Teilen und Grafikkarten. Im Inneren enthalten sie Elektrolytflüssigkeit, die bei hohen Temperaturen verdampft und dadurch zum Ausfall des Kondensators führt. Die Erwärmung solcher Elemente im Arbeitsteil der Hauptplatine erfolgt regelmäßig, ganz zu schweigen von dem Netzteil und anderen Elementen. Infolge ausgefallener Kondensatoren friert der Computer möglicherweise ein, startet neu, erscheint auf einem blauen Bildschirm, schaltet sich nicht beim ersten Mal ein oder schaltet sich überhaupt nicht ein. Oft verbinden Menschen die Funktionsstörungen ihrer Computerausstörung mit verschiedenen sorgbaren Fällen, Viren oder Fehlfunktionen von Komponenten. Kondensatoren versagen bei neuen Erzeugnissen selten. Eine Ausnahme ist, es sei denn, das Erzeugnis ist defekt. Wenn Sie eine Fehlfunktion im Computer bemerken, schauen Sie sich auch die Kondensatoren an. Plötzlich dreht sich alles um Sie. Es ist nicht schwierig, einen fehlerhaften Kondensator zu Identifizieren. In der Regel sehen Sie oben eine leichte Schwellung, manchmal sogar mit bräunlichen Flecken. In seltenen Fällen tritt eine Schwellung nach unten auf, was auch durch In-Augenscheinnahme leicht festzustellen ist. Sie können die Aufnahmefähigkeit immer noch mit einem Multimeter messen, aber normalerweise reicht eine einfache Durchprüfung aus, um eine nicht funktionsfähige Komponente zu identifizieren. Um die Kondensatoren zu ersetzen, benötigen wir folgendes. Es ist ratsam, einen Lotkolben mit einem dünnen Stich bei 40-60 Watt mit mehr zu nehmen, da Sie die Platine überhitzen können. Kolophonium, Rot und Mittel zum Entfernen von Kolonium von der Platte. Es kann Alkohol oder raffiniertes Benzin sein. Wichtigste Komponente sind auch die entsprechenden Kondensatoren einer bestimmten Aufnahmefähigkeit und Spannung. Beachten Sie, dass der Kondensator explodieren kann, wenn Sie die Polarität umkehren oder einen Kondensator mit niedriger Netzspannung installieren. Wählen Sie daher das Ersatzteil sorgfältig aus und installieren sie es richtig. Deshalb schauen wir uns die Markierungen genau an. Hier wird in jedem Fall die Spannung angegeben 63 Volt und eine Kapazität von 1000-5000 Mikrowatt. Die Spannung kann gleich oder mit einer größeren Leistung gewählt werden. Die Kapazität beeinflusst jedoch die Lade, Entladezeit des Kondensators und kann in einigen Fällen für den Staltungsabschnitt richtig sein. Daher sollte die Kapazität gleich der auf dem Gehäuse angegebenen Kapazität gewählt werden. Um ein beschädigtes Teil zu ersetzen, müssen Sie es zuerst entfernen. Nachdem wir den nicht funktionierenden Kondensator bestimmt haben, müssen wir nun die Beine des Kondensators auf Rückseite finden. Einige Schwierigkeiten können dabei auftreten, aber ich denke, Sie können damit umgehen, wenn Sie sich dazu entschließen, es selbst zu tun. Nachdem wir die Beine des Kondensators erstimmt haben, beginnen wir, einen von ihnen zu erwärmen. Kippen Sie das Element leicht von der Seite des heißen Beins. Wenn das Lot schmilzt, klippt der Kondensator. Wir machen dasselbe mit dem zweiten Bein des Kondensators. Sie können versuchen zwei gleichzeitig zu erwärmen und den Kondensator von Fuß zu Fuß von einer Seite zur anderen zu schwenken, bis er vervorscht Bei richtiger Erwärmung und Neigung wird es problemlos verdampft. Ballen Sie sich beim Löten eines Elements nicht und drücken Sie nicht fest. Das Motorboard besteht aus einer mehr Leiterplatte. Durch übermäßige Kraft einwirkung können die Kontakte der inneren Schlichten der Platine beschäftigt werden. Auch eine Langzeiterwärmung kann es beschäftigen. Dies kann zum Ablosen der Reißen des Kontaktklosters führen. Daher ist es auch nicht notwendig, mit einem Lotkolben fest zu drücken. Setzen Sie einfach den Lotkolben auf die Beine und drücken Sie leicht darauf. Wenn das Lot auf der Hauptplatine nicht schmilzt, können sie ein wenig schmalzbares Lot hinzufügen. Da es früher Platinen mit breihaltigem Lot gab, wechseln immer mehr zu breifreiem Lot. Und der Schmelzpunkt ohne Bleilot ist 20 oder 30 Grad höher. Daher muss die Lotstelle länger oder stärker erwärmt werden. Was ich bereits sagte, sehr schwierig sein kann. Daher gibt es eine, eine gute Methode. Vor dem Lotten müssen Sie mit einem behagten Lotkolben schmelzbares Lot auf die Anschlüsse des Kondensators auftragen. So mischen wir sozusagen beide Arten von Lot. Als Ergebnis erhalten wir einen niedrigeren Einsmelzpunkt am Ort des Lotens. Beim Entfernen von Kondensator verstopft das Lot meistens die Loscher in der Platine. Wenn Sie versuchen, den Kondensator auf die gleiche Weise zu loten, wie er gelotet wurde, können Sie das Kontaktfeld und die dazu führende Spur beschäftigen. Daher müssen die Löcher davon betreift und erweitert werden. Führen Sie dazu zum einen Zahnstocher oder eine Nadel in das Loch ein und lehnen Sie auf der anderen Seite der Platine einen Lotkolben gegen dieses Loch. Wenn das Lot schmilzt, tritt ein in das Loch ein. Dies muss sorgfältig durchgeführt werden, da das Board mehr schichtig ist und Sie die Spuren im Board beschädigen können. Wenn Sie eine Nadel verwenden, müssen Sie diese drehen, damit sie nicht ähm, am Lot verfängt. Wenn Sie eine Entlohmpumpe oder ein Geflecht zum Entfernen von Lot haben, ist es natürlich besser, diese zu verwenden. Wenn Sie vor der Installation gebrauchte Kondensatoren verwenden, müssen Sie deren Beine bearbeiten. Es ist notwendig, das gesamte Lot von innen zu entfernen. Jetzt bleibt nur noch der Arbeitskondensator zu loten. Führen Sie es dazu in die Löcher ein. Ein wichtiger Punkt. Die Hauptsache hier ist, die Polarität nicht zu verwechseln. Sie ist auf der Hauptplatine und dem Kondensator angegeben. Seien Sie vorsichtig. Was kann mit den falschen Priorität passieren, habe ich bereits gesagt. Normalerweise gibt es auf dem Motorboard Bezeichnungen für die Installation von Kondensatoren. Die schattierte Seite ist Minus. Aber es ist am besten, sich daran zu erinnern, wie die alte installiert wurde. Die Kondensatoren haben auch eine Bezeichnung in Form eines Streifens mit einem Minuszeichen. Wir setzen den Kondensator ein, fetten die Beine mit Flussmittel ein und loten. Vergessen Sie nach dem Lotte nicht, die Leiterplatte mit einer speziellen Flüssigkeit zu reinigen, mit Isopropylalkohol, Ethylalkohol oder mit gereinigten Benzin. Es muss abgespült werden, dass das Auge unsichtbare auf der Platine verbleiben können, wodurch die nahe beieinander liegenden Spuren leicht geschlossen werden können. Ja, und ein aktives Fluss kann mit Umgebenden Komponenten reagieren. Daher ist es notwendig, es abzuwachsen. Fällehafte Kondensatoren zusätzlich zum Motorboard können sich überhaupt befinden und zu Fallfunktionen des Geräts führen. Sie befinden sich auch im Netzteil, auf der Grafikkarte und so weiter. Wenn Sie an einem anderen Gerät geschwollene Kondensatoren bemerken, können Sie diese leicht austauschen